Guten Tag, ich habe eben gerade ein sehr schönes Telefonat geführt. Ich habe einen schönen Anruf bekommen und nochmal einen Tipp. Äh, ich hatte ja damals gesagt, der Sonderfonds Corona-Pandemie, äh, ich werde euch das hier oben verlinken, also ihr könnt ja mal raufgucken, der wurde schon beschlossen am 24.05.2019 und hier die Auszüge und so weiter und so fort, ne? hier das Datum und, und, und. Und das wurde dann, äh, da musste ich mich dann korrigieren, das, das geht so nicht. Ne? Also das... Äh, war tatsächlich ein Nachtragshaushalt und äh, der wurde später beschlossen. Und das war ein Zufall, das stand noch vom alten äh, Haushalt drin. Und das war ja auch ein Artikel 2a und so weiter und so fort. So, jetzt wird spannend. Jetzt habe ich den Anruf bekommen. Gucken Sie doch mal ganz einfach auf Google. Ich hatte damals diesen Link hier einfach angeklickt und habe nicht auf das geachtet. Woher wusste Google dass am 31.12.2019 dieses PDF auch wenn man es im Nachhinein ändert, dass dieses PDF dann erscheinen wird. Woher wusste das Google? Diese Frage bleibt doch. Gucken wir uns das mal auf Google an. Ich gebe hier mal das Wort Nachtraus ich habe es vorhin schon gemacht Nachtragshaushalt ein und siehe da, hier ist es hier. Hier ist dieses Datum. Woher wusste Google das, dass das am 20.3 erstellt werden würde und am 23.03. geändert werden soll. Woher weiß ich diese beiden Daten, 20.03. und 23.03. Wenn man das PDF runterlädt, das hier, dieses, und dann in den Eigenschaften nachguckt, also mit dem PDF-Viewer, egal welchen ihr nehmt, und in den Eigenschaften nachguckt, dann sieht man die Daten 20. 2020 erstellt, 23.03. nochmal geändert, gut. <lacht> Kann ja immer wieder geändert werden, pardon. Also, wenn das so ist, okay, aber warum steht dann das gleiche PDF schon am 31.12.2019 bei Google drin? Denn hier zum Beispiel, zweiter Nachtragsha Nachtragshaushalt, am 3.04. ist der das erste Mal gekommen. Das sind solche Daten, die schreibt Google voran, nicht immer. hier zum Beispiel 19.03. Hermann zum heutigen beschlossenen Nachtragshaushalt, das war am 19.03. Das steht also hier, steht es nicht dabei, aber bei bedeutenden Seiten. Und es ist nun mal so, dass äh, solche offiziellen bayerischen Seiten, dass die mit Datum gekennzeichnet werden. Diese Frage bleibt doch jetzt bei allem, oder? Gut, liebe Leute, äh, ihr wisst, macht was, macht's gut. Das ist wichtig. Und äh, wie komme ich zu den ganzen verlinkten Geschichten? Also das ist hier dann... Mit dem Handy lässt sich da äh, auch in die Videobeschreibung reingucken. Das veröffentliche ich hier als Link und hier kommt dann der Link dazu, wo man dann über dieses Thema kommentieren kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Also hat doch mal wieder was, ne? Bis dann. Tschüss, tschüss.